ich gebe mal ab an Sebastian. Ja, Leute, hier könnt ihr Blade and Sorcery gewinnen. Ich habe zwei Steam Keys zu verlosen. Und äh, ja, richtig geiles Game. Also äh, das, was die da auf die Beine gestellt hat, das hat ja angefangen mit einem Entwickler. Und der hat sich natürlich noch Hilfe geholt. Aber äh, das, was die ja geschafft haben, Wahnsinn. Also die PC-VR-Version ist schon grafisch echt toll. Und auch spielerisch macht es richtig Spaß. Und äh, ja, da kann man... Oder da muss man einfach, das muss ist ein Must-Have-Titel, den man haben muss. Ich wollte sagen, kann man kaufen, nein, muss man haben. <lacht> Falls ihr den noch nicht habt, könnt ihr den jetzt hier gewinnen. Und äh, ja, wie könnt ihr den gewinnen auf meinem Kanal? Also ihr müsst Abonnent sein, das ist natürlich äh, schon mal Fakt. Dann äh, solltet ihr äh, einen Kommentar schreiben, dass ihr gewinnen wollt. Und äh, dann ist auch noch ein Codewort, was gleich noch dazu kommt. Ist auch wichtig, ohne das Codewort, wenn das nicht in den Kommentaren steht, ähm, ja, könnt ihr nicht gewinnen. Und ähm, ja, es gibt auch hier nur einen Gewinner pro Key. Also zwei Keys, aber ein Gewinner. Also es gibt hier zwei Gewinner, und ähm, die hier mit einem Steam Key rausgehen. Und äh, ja, da braucht ihr auch extra keine Plattform oder so nennen. Einfach nur, ähm, ja, dass ihr gewinnen wollt. Und das Codewort. Und <lacht> ja, da streichelt ihr ja das Huhn. Ja, ist immer noch im Early Access, aber... Ähm, es funktioniert schon alles echt sehr, sehr gut, egal ob auf der, auf der Quest, auf der Pico 4, ähm, mega. Also das Game ist ein Must-Have-Titel, definitiv, besonders jetzt mit dem neuen Update, dass man da ähm, nicht nur ein Sandbox-Game hat, sondern auch wirklich ein bisschen, äh, ja nicht Story-Modus, aber man kann wirklich da was erleben und hat da immer ein neues Level, sage ich mal, was man spielen kann. Blutig ist es, wie man hier gerade sieht, also ähm, nichts für schwache Nerven, aber... Auch wenn es teilweise echt psychomäßig ist, macht es einfach nur Spaß. Also äh, mir macht es Spaß, auch wenn es so mega blutig ist. Ja Leute, also Codewort ist Blut. Also das müsst ihr definitiv mit in, in's, in den Kommentar packen und dass ihr natürlich gewinnen wollt. Und äh, ja, abonnieren wäre noch fair und wenn ihr das gewonnen habt, wäre natürlich cool, ja, die, die Entwickler bitten mich immer darum, äh, Rezessionen zu, zu schreiben und auch den Leuten so, zu sagen, bitte schreibt Rezensionen. Und ja, hier kann ich auch nur wieder sagen, Leute, wenn ihr das Game schon habt und ihr findet das gut, schreibt Rezensionen. Also das hilft den Entwicklern sehr. Es gibt ein Steam-Ranking, äh, wo es wo das dann um Rezessionen geht, um positive. Und ja, das hilft den Entwicklern enorm. Und ähm, ja, wir wollen ja alle, dass solch coole Spiele öfters, äh, ja, auch unsere VR-Brillen kommen und das geht wirklich nur, wenn wir die Entwickler dahin gehen unterstützen. Ja, das Spiel kostet normal 19,99 Euro, ist für alle möglichen, äh, möglichen VR-Brillen ähm, verfügbar und wird immer wieder abgedatet. Also die Updates, die lassen, können sich jetzt echt sehen lassen, muss ich sagen. Ja Leute, hier gibt es zwei Steam-Keys zu gewinnen, also ich wünsche euch viel Glück. Jetzt den Abo-Button drücken, definitiv. Kommentar hier lassen und ich wünsche euch viel Glück dann dabei und äh, ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.